Die BLB NRW Dach- und Fachgeschichten. Heute, wie funktioniert eigentlich ein Aufzug? Das ist Malte. Heute ist sein allererster Tag an der Technischen Hochschule Köln hier am Campus in Gummersbach. Er beginnt sein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Für seine erste Vorlesung muss er in die vierte Etage zu seinem Hörsaal. Schon beim Betreten des Hauptgebäudes ist Malte fasziniert vom durchdachten Design. Dazu kann uns Heinz Tribowski mehr erzählen. Er arbeitet beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, kurz BLB NRW, im Bereich Immobilienmanagement für die Hochschule Köln. Dazu zählt auch die TH Köln mit ihrer Außenstelle in Gummersbach. Die architektonische Leitidee äh, des Foyers äh, auf dem Campus Gummersbach äh, ist die, dass man ähm, zum einen eine sehr schöne Transparenz haben wollte, sehr viel Lichtdurchflutung haben wollte, und dazu noch ähm, die Geländeoberfläche äh, aufnehmen wollte und diesen großen Geländeunterschied ausgleichen wollte, über eine sehr große gestaltete Treppe. Direkt neben der Treppe ist Malte ein gläserner Aufzug aufgefallen, der sich perfekt in die Gestaltung des Foyers einfügt. Als angehender Wirtschaftsingenieur will er sich das genauer ansehen. Von Beginn an war Heinz Tribowski bei der Planung und beim Bau des Gebäudes beteiligt und kennt sich auch mit Fahrstühlen sehr gut aus. Er hat uns in sein Büro eingeladen, um uns genau zu erklären, warum dieser Aufzug hier besonders ist, wie er funktioniert und was der BLB NRW sonst noch für Aufzugstypen verbaut. Wir haben beim BLB NRW auch ähm, andere Aufzüge. Je nachdem, wo sie verbaut werden, kostenmäßig und auch von der, von der Topografie verbaut werden. Das heißt, ich habe einmal den klassischen Seilaufzug. Da habe ich entweder den Maschinenraum oben drüber und dann hängen die Aufzüge an dem, an dem Seil und werden hoch und runter gefahren. Dann kann ich den Aufzug Maschinenraum nach auf unten setzen. Dann gehe ich wieder über ein Umlenksystem mit einem Gegengewicht und äh, dann wird das Seil eben nur länger. Äh, mit diesen Seilaufzügen kann ich die größten Höhen überbrücken. Dann haben wir eben diese klassischen Stempelaufzüge mit einer Ölhydraulik. Die gibt es in, in kleinen Formaten, da sitzt der Stempel einfach unten drunter, dann wird, der, wird eine Kernbohrung in den Bodenbereich gemacht und der pumpt dann im Grunde äh, den Aufzug nach oben. Beim Näheren Betrachten fällt Malte ein Kasten auf, der den Aufzug in Bewegung setzt. Aber wie genau funktioniert das? Die Funktion hier im Speziellen bei diesem Aufzug ist ja die Kombination von Seil und Stempel, um beide Systeme optimal auszunutzen. Weil zum einen konnten wir keine Unterfahrt und Überfahrt bilden, damit auch keinen Technikraum oben drüber setzen oder unten drunter setzen, weil das gestalterisch nicht funktionierte. Und deswegen hat man gesagt, man setzt den Stempel, die Hydraulik, neben den Aufzug. Da steht quasi eine Hydraulikpumpe, die aus einem Reservoir, also einem Ölreservoir, Öl in einen Stempel pumpt und dieser Stempel schiebt sich dann nach oben. Damit kann man mit wenig Öl kann man einen sehr hohen äh, Druck erzeugen und zwar wird ein Seil ähm, befestigt auf einer Seite, wird über den Stempel oben drüber gezogen und dann an der Kabine befestigt und diese Kabine wird dann über die Umlenkrolle über den Stempel nach oben geschoben. Das hat äh, zum einen den Vorteil, dass ich äh, höhere Höhen erreichen kann, weil so ein Stempel hat eine bestimmte Höhe, die er fahren kann und die Geschwindigkeit wird höher, weil über das Umlenksystem die Geschwindigkeit verdoppelt wird. Jetzt wird es Zeit, den Aufzug einmal selbst zu testen. Immerhin muss Malte noch in die vierte Etage zu seiner Vorlesung. Während der Fahrt fragt sich Malte noch, was würde jetzt im Falle eines Notfalls passieren? Heinz Tribowski vom BLB NRW erklärt es uns. In dem Fall, wenn ähm, jetzt eine Störung ist, dass die Seile reißen würden, gibt es eben noch ein, ein Notrückhaltesystem. Das sind Keile, die sich dann lösen über, über eine Geschwindigkeit, ähm, die dann sich verkeilen und die, die Kabine im Grunde verklotzen. Wieder etwas dazugelernt, Malte. Jetzt aber schnell in die Vorlesung. Viel Erfolg bei deinem Studium.